Herzlich willkommen bei diesem WordPress 1x1. Ich nenne es das kleine WordPress 1x1. Und zwar geht es darum, WordPress einfach mal dir ein bisschen näher zu bringen, damit das Ganze auch korrekt abläuft und du eine saubere Installation hast. Und da führe ich dich jetzt Schritt für Schritt durch. Wir ich zeige dir dann auch noch, wie das Ganze funktioniert mit den Plugins installieren und so weiter. Also ein schöner Kurs, den du wirklich Schritt für Schritt hier nachvollziehen kannst. Und als erstes zeige ich dir schon mal einen Unterschied. Es gibt nämlich zwei sogenannte Wordpress, Wordpresse vielleicht. Nee, WordPresses. <lacht> Einzahl, Mehrzahl, egal. Auf jeden Fall gibt es zwei Möglichkeiten, die du nutzen kannst bei WordPress. Zum einen kannst du es selbst auf deinem eigenen Webhosting installieren. Dazu brauchst du eine Domain, ein Webhosting, eine Datenbank im Hintergrund. Und das zeige ich dir danach, weil wir machen diese Version. Und dann gibt es noch eine weitere Version, wo du zum Beispiel auf WordPress.com und das ist schon der erste Unterschied. Das, was du selbst installierst, ist auf WordPress.org, was du herunterladen kannst. Hier findest du dann auch die ganzen Learnings und so weiter, äh, auch den Support. Und WordPress.com ist quasi für dich bereits installiert. Da hast du die Möglichkeit, ich glaube so ab 9 Dollar oder so pro Monat kannst du dir das äh, entsprechend abonnieren und dann hast du dort die Möglichkeit, dass du dich nie wieder musst um Updates kümmern. Du hast aber auch den Nachteil, dass du dort halt im Prinzip wirklich nur deine eigene Webseite äh, hochziehen kannst, ohne dass du da groß mit irgendwelchen Plugins oder so arbeiten kannst. Das ist relativ eingeschränkt, weil WordPress sich sagt, ich stelle dir was zur Verfügung, was von unserer Seite her relativ sicher ist. Und deswegen bist du dort ein bisschen eingeschränkt und wie gesagt, du musst hier dann auch jeweils wieder was äh, bezahlen dafür und das ist natürlich schon mal der erste Unterschied zwischen wordpress.org, du kannst es hier in Deutsch-Schweiz oder Deutsch zum Beispiel herunterladen und das Ganze dann auf deinem PC empacken und auf deinen Webspace bzw. auf dein Webhosting hochladen. Gut, das also schon mal grundsätzlich erklärt zum Thema des wordpress.com und wordpress.org und im nächsten Video zeige ich dir, wie es funktioniert, dass du eine saubere Installation machen kannst auf Wordpress mit deinem eigenen Webhosting.